Hallo meine Pokefreunde und willkommen zu Pokémon Blau. Ja, schön euch wiederzusehen. Wir sind jetzt hier in diesem Labyrinth immer noch, aber ich versuche mein Bestes, das heute fertig zu machen, weil das Labyrinth ist schon ziemlich nervend ich glaube, da wird auch niemand mehr zugucken. Deshalb brauche die Klicks. Komm, wir müssen es fertig machen. Äh, tut mir leid, das wollte ich nicht sagen. <lacht> meine Poké Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Oh, das hoffe ich doch. <lacht> bam, bam, bam. Ungefähr vier Pokémon. Oh ja, die haben. Wieso haben die eigentlich so viele Pokémon? Was ist denn jetzt los? Ich habe keinen Bock auf so viele Pokémon zu kämpfen. Mann, Nicht cool. Es ist es ist nervig einfach nur. Aber zum Glück ist unsere so, zumindest mit Kopflos stark genug. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Oh, was bin ich dumm. Ich muss mal nachgucken, wann der, wann der neue Attacken erlernt. Das muss ich echt mal machen. Ich bin einfach so, so blöd. Aber ja, genau. Ja, finde ich auch. Ein wieder. Es gibt auch, glaube ich, in der ersten Gen gibt es auch kaum Geist oder kaum Flug-Pokémon. so. Nur ein paar. Und das ist halt schon komisch. Ich meine, warum? Also, es ist ja nicht schlecht, wenn es solche Typen gibt. Aber verstehe nicht, man macht so einen Typ und dann gibt es nur kaum Pokémon, die sowas haben. Deshalb haben die es auch später gemacht, als Fee erfunden wurde, Typ Fee. Da haben die es einfach irgendwelchen Pokémon, äh, die es schon gibt, einfach typ Fee gegeben. Weil die einfach, ja keine Ahnung, wahrscheinlich haben die einfach keinen Bock, nochmal extra Fee-Pokémon zu äh, äh, äh, machen. Aber dann diesmal machen wir aber viele Pokémon, die es haben. Level 33. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn ergeben. Level 33, das finde ich sehr, sehr nice. nice. Ja. Gut. Was haben wir hier? hier? Geht's nach oben? Gut. Unten werden wir frei, aber wir werden erstmal nach oben gehen. Wir sind ja eh fast fertig hier mit oben. Und dann gibt es wahrscheinlich oben irgendwie so ein TM oder so. Deshalb machen wir das einfach mal. Damit Pokémon starke Tacken lernen, muss man TM ansetzen. Muss man nicht. Man kann sie auch einfach so lernen, aber. Ja, ich verstehe den, ich verstehe, ich verstehe, was er meint. Ähm, ja, genau. Hey, äh. Ich, was, was, ich, ich drücke jetzt nochmal weg, ja, irgendwas steht damit aufgewacht oder ausgewechselt oder wie sowas. Muss nochmal rein Oh, ein Dudu! Oh, das ist ein Dudu! Hm? finde die Augenringe ein bisschen komisch, aber ansonsten ist das Pokémon halt so, wie man es kennt. Und das Komische ist, Glurak kann in diesem Spiel, in diesem Spiel kann Glurak, das ist die letzte Entwicklung von Glomander, das ist so ein Drache, es kann nicht fliegen, Ellen, es kann nicht fliegen. Aber das Dodo, was sie gerade gesehen hat, das kann in diesem Spiel fliegen, es kann in allen Spielen fliegen. Und Glurak kann danach auch in allen Spielen fliegen, nur halt in der ersten Gen nicht. Und das, das macht so wie keinen Sinn. Wieso kann so Dodo du fliegen? Wollt ihr mir jetzt sagen, der, der springt so weit hoch, es kann in der Luft noch äh, rennen oder was? Ja, genau. Also, ich es einfach nur unlogisch. Ich meine klar, es ist, es ist... Es ist einfach ein Ball aus Federn mit zwei Füßen und zwei Köpfen. Und einen langen Hals, also zweimal lange Hälse so. Hälse, ja, genau. Das ist bestimmt die Mehrzahl von Hals. Mm, oh Gott, das ist ein langer Weg hier. Kommt doch was? Nee. Nee, es nicht. Gibt es hier ein bon Item? Nein, gibt es nicht. Es war jetzt noch äh, Betrug, Alter. Geil. Naja, immerhin haben wir alles erkundet. Irgendwo oben, oben ist wahrscheinlich eh nur nichts. Sieht nur so aus, wäre da irgendwas was, aber wahrscheinlich ist da nichts. Und ja, wir sind hier fast durch. Ja. Hier, letzte Gegner. Hoffe ich. Hoffe ich. Oh, wir hätten hier schon länger hin können. Aber egal. Oh, gibt es mehrere Gegner. Na, dann lass halt machen. wir sind wir jetzt draußen? Du musst meinen, das City kann man TM kaufen. VM besitzt allerdings nur wenige Personen. Stimmt, damals konnte man auch die v VMs, also zumindest die VMs konnte man damit sich verlieren. Die TMs, weiß ich nicht, aber wenn du einfach ein Pokémon zum Beispiel, jetzt Sartes zum Beispiel, hat ja jetzt äh, Schneider, kann es nie wieder verlieren. Zumindest im Spiel. Ich glaube, in der neueren spielen geht es aber. Und ich hätte tauschen sollen, glaube ich. Wäre vielleicht klug gewesen. Ja, wäre klug gewesen. Ähm, wen wollen wir denn tauschen? Ich weiß es nicht. Pateks. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich versuche die ganze Patex zu entwickeln, aber er will aber nicht. Torboga will einfach nicht. Warum nicht, Torboga? Warum nicht? Ist das, ist das so schwer? Ich will machen Level Up. Ah, nicht. Ah, ne, Okay, komm, kämpfen wir jetzt hier. Torboga gegen Ibitak. Wer ist besser? Ich mein Pokémon, mein Pokémon das Beste. Und Folgen auch wieder ganz normal 20 Minuten lang. Ich habe ja auch ein Timer so gesehen. Ja, weil ich nehme jetzt ab, ich weiß, also ich nehme ja auch mit OBS auf und da gibt's auch zum Glück gibt es auch ein Timer, sonst muss ich immer wieder mein Handy holen und darauf gucken, wie viel Lobe wir haben. Na gut, muss ich jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt eh ähm, Eskalierung anders gemacht. Aber trotzdem, ich muss auf jeden Fall auf die Uhr gucken, um zu sehen, okay, wann starte ich das Video und wann, äh, im besten Fall auch noch, äh, niemals cutten oder so, damit ich halt sehe, okay, okay, da, okay, so, ja. Die Uhr und alles. Und ich glaube, wir sterben jetzt mit Patex. Oh, nicht, sogar nicht. Komm, komm, besieg, besieg, besieg. Nein! Ja, aber ich muss das echt tauschen. Was uns Kratzt mir Patex ab? Das will ich nicht nicht... Und Spiegeltrick irgendwas, okay. Ja, ich achte eh nicht mehr so also wirklich aufs Game. Ich warte, ich, ich will nur ein bisschen reden und dann. Diese Kämpfe besiegt Nur bei den interessanten Kämpfen wäre das halt cool. Oh, So ein Mist. Okay. Hier geht's aber weiter. Aber da hinten ist noch irgendwas. Und da will ich aber noch kämpfen. Okay. Guck mal, was er was er will. Hast du ein Vogel-Pokémon schon? Das Fliegen beigebracht? Oh, ab hier braucht man schon fliegen oder was? Oder? Oh, es wäre ziemlich nützlich, merke ich gerade. Weil also jetzt muss ich gleich wieder in den ganzen Labyrinth durchgehen. Aber ich kenne den Weg teilweise. Er ist nicht so schlimm, zum, zum Glück. Im Remake sieht man auch endlich mal was. Also mehr als vorher, weil das ist, ist die Sicht ein wenig rausgezogen. Da sieht man auch viel mehr. Das ist ziemlich nützlich, kann ich euch sagen. Das ist echt ziemlich nützlich. Und wieso kämpfe ich mit Relaxo? Das ist ziemlich risky, aber ja, warum nicht? Da haben wir wieder das Dudu. -Du. Und das Wertepflege von Dudu ist Dodri, das hat dann einfach nur drei Augen. Also, drei Augen, genau. Drei Köpfe. Und sieht ein bisschen bedrohlicher aus, aber das war es auch schon. Ja, was wollen wir nehmen? Uh, ja, er hat es einfach, würde ich sagen. Ich sagen, wenn man wie man sagt, zäh. Und ist was. Okay, was? Ich random. Die Sache ist halt einfach: einmal hat man Bock, um was aufzunehmen, und dann kann man nicht mehr so wirklich hier viel aufholen. Keine Ahnung, vielleicht bist du auch nicht. Ich. Aber es ist auch sehr, sehr sinnvoll. Mehrere, also mehrmals einmal Sachen aufzunehmen, so, so Tipps für Let's Player. Es ist nützlich, äh, wenn du was aufnimmst, mehrere Folgen, mindestens zwei oder so aufzunehmen, weil äh, dann hast du Zeit gespart. Okay, jedoch ja, eigentlich schon, teilweise schon ja. Mhm. Ich habe sehr viel Zeit gespart, weil ich die Folgen kurz gehalten habe. Und das lag ja nur daran, weil ich jetzt keinen Bock hatte, dass alle Folgen mehr als 20 Minuten werden. Und ich wollte so ein bisschen ausbalancieren, so. Und deshalb war das so. Aber jetzt wieder alles normal. Und das ist auch gut so, denke ich, weil jetzt haben wir viel mehr Zeit. Und ja. <lacht> das war eine Bruchlandung. Ja, genau. Hier ist ein Item. Richtig? Nein? Ach, dann necromio Äh, Route 14 Westen, Fuchsania City. Ja, fliegen wir jetzt ziemlich nützlich. Aber das habe ich nicht. Geil. Oh Gott, oh Gott, ich weiß, wo wir sind. Karte, Karte, bestätige es mir. Ja. Mh. Ja, jetzt kommt eine lange Route mit nur Gegnern, glaube ich. Das ist sehr stressig und nervig. Aber wir haben... Oh, Heilung. Da, nee, ähm, das ist keine Heilung. Das ist eine Heilung. Die braucht nämlich Relax vor allem. Und Padax auch, merke ich gerade. Und sah so es auch ganz gut. Und ja. Ja komm, lass die relaxe nochmal, würde ich sagen. Und... Part 6... Au. Ja, komm nicht. Ja, okay, war wenig Verschwendung, aber komm, egal. Wir haben hier ein paar Kämpfe vor uns, das ist wichtig. Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Da hat er sogar schon recht. Aber... Sobald wir da sind, dann bin ich ehrlich froh. Yay. Yeah. Und wir werden vielleicht diese Folge in die Stadt kommen. Ich persönlich glaube nicht. Aber wir, wir können mal hoffen, ne? Ich habe nur mal hoffen. Und ich habe nur noch eine AP mit Relaxor. Geil. Äh, geil. Nein, eigentlich nicht. Ich will jetzt mal fokussieren, Pateks zu entwickeln. Zu einem richtig geilen Tauboss ich bin mal gespannt wie das dann aussehen wird was haben wir noch Soweit ich weiß noch gar nicht gesehen und oh, stimmt wir können ja mal so eine folge machen wo wir uns mal die die die sprites angucken die halten weil die sprites die halten von den alten pokémon spielen die sind teilweise richtig hässlich haben wir ja schon gesehen aber das meine ich jetzt ernst die sind teilweise da denkt man sich doch so, wie kommen man noch so was ist ein gutes beispiel aber so eine riesig lange zunge so <lacht> Das glaube ich gleich wieder gegengeben und dann nochmal Zeit verschwenden. Oh nein, nice, 34. Nice. Geil. Yeah. Und Slimeok. Uh, oh, Spooky. Nee, nicht. Bam, hier friss mein Luft. Oh, oder auch nicht. <lacht> oh. Hm. Nicht so effektiv, habe ich gehört. Aber so weiß doch hier, was effektiv ist, oder? Hoffe ich. Ich weiß bis heute noch nicht von, von ähm, jedem Pokémon. Äh, tut mir leid für gerade, ich hatte gerade irgendwie so einen komischen Bug. Ich sag ja, mein PC ist halt nicht mehr so der neueste. Was ich sagen wollte, ähm, ich, ich was auch oh, geblockt, geil. Ähm, ich spiele schon so lange Pokémon, weil es immer noch nicht aus. Ich weiß immer noch nicht die Schwächen und Stärken alle auswendig. Von vielen weiß ich aber ich kenne sie nicht auswendig. Und zum Beispiel von Pokémon an. ich kenne die alle auswendig. Außer von den neuen Generationen, da kenne ich viele auch gar nicht. Es gibt auch ein paar Pokémon, die kenne ich überhaupt nicht. Vor allem von äh, den Ultra-Bestien heutzutage, die, die kenne ich ja gar überhaupt nicht. Also manche von denen kenne ich überhaupt nicht. Ich habe auch Ultra-Sonde bei -Ultra bisher noch nicht gekauft. Weiß nicht, ich hatte, wollte einfach nicht. Hatte halt andere Spiele, die ich haben wollte. Und ähm, ja, hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Die, stimmt, die werden wir auch noch fangen. Die werden wir aber... Ja doch, wir werden die auf jeden Fall fangen. Es gibt drei legendäre Vögel, Arctos, Lavados und Zapdos. Und es gibt äh, Mewtwo und Mew, das sind noch zwei legendäre Pokémon. Mew haben wir. Und Mewtwo, das ist nicht stimmt. Nee stimmt, Mewtwo ist unsere letzte Herausforderung, glaube ich, kann das sein. Ich weiß nicht, ob man Mewtwo erst nach der, nach der Arena oder vor der Arena besiegen kann. Aber soweit ich weiß, war Mewtwo der stärkste. Von daher, werden wir dann wahrscheinlich Mewtwo als letztes machen. Also ja, wenn wir wahrscheinlich nach der Arena. Also nach der Liga meine ich, sorry. Nach der Liga äh, wahrscheinlich werden wir dann noch ungefähr ein, erfolg oder so brauchen für Mewtwo. Weil Mewtwo so gesehen das stärkste Pokémon im Spiel, ja? Das ist so gesehen der letzte Gegner, der ist glaube ich auf Level 70, Mewtwo. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meinen Meisterball noch habe. Habe ich den noch? Ne, den habe ich noch recht bekommen, den habe ich noch recht bekommen, das habe ich. Oh, stimmt, Giftung, was. Oh, oh Mann, man. wer hatte denn Gift hier? Bär und Ah, jetzt wieder öffnen, um Satze zu rufen. Mama, jetzt auch Schneider auf, Dankeschön. Und ich glaube, hier gab es dann auch, oh, hier gab es auch noch Trainer. Ah, ich will mal ein bisschen runtergehen, nur um zu gucken. Gab es hier Trainer? Hier gibt es keine Trainer, richtig? Richtig? Okay, hier gibt es keine Trainer. Aber hier oben gibt es, es ist einfach nur kurze Abkürzung oder was? Ja, anscheinend, okay, voll unnötig irgendwie, aber okay. Und hier oben gibt es einfach nur wilde Pokémon. Oh, jetzt haben wir zwei Biker vor uns. Oh nee, und hier haben wir noch meinen Biker. Und wo sind wir denn gerade? Darf ich mal ganz kurz gucken. Ich werde mal ganz kurz gucken, wo wir gerade sind. Okay, wir sind hier. Und dann geht's da gibt es einen langen Strich. Ah, ich wollte den Vorderreden erstmal, aber egal. Gibt einen langen Strich nach links und dann sind wir nach Stadt. Ein Bombenkampf? Cool, leg los, Kumpel. Ja, ich glaube wirklich, wir hätten den anderen Weg erstmal gehen sollen. Aber ist ja auch egal. Wir werden früher oder später auf jeden Fall noch fliegen bekommen. Blitz werden wir, glaube ich, nicht mehr sammeln. Vielleicht. Vielleicht. Ich bin noch nicht sicher. Ah, Schlempfer vergessen, da kann er gar nicht mehr kämpfen. Aber Patex kann kämpfen, ne? Ich weiß. Patex will noch. Smog. Oh, nervt er nicht mit deinem shitty Smog. Smog noch. Hm. Ich weiß noch. Das ist so eine coole Geschichte, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Ich weiß noch, früher hießen Smogon und Smogmog ähm, irgendwie New York oder sowas, solche Abkürzungen halt für solche Großstädte. Und das war halt eine Anspielung darauf, dass diese Städte halt als voll mit Gasen sind, also halt, ja, sehr stinken oder wie auch immer. Aber man kann sich, glaube ich, denken, warum das geändert wurde. <lacht> Soweit ich weiß, es gab auch eine Pokémon-Beta, wo viele Pokémon auch anders hieß, ich glaube, äh... Sowas wie Taub, die hieß irgendwie Otto oder irgendwie sowas. Das war dann echt so. Und slime jetzt muss ich aber ganz kurz eine Super Potion geben. Ne, nee, nee, die super, Angel, die will ich nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen, um, Super Trank. Hat was gebracht, ja. Bei Partys bringt es also bei Tauboga bringt es auch momentan noch viel, aber ja. Aber ich kann jetzt sagen, Taubos ist ziemlich nützlich. Tauboga, mh. Wenn du dann nur ein Taboga haben willst, ist das nicht so nützlich. Aber Tauboss, ist schon sehr nützlich, vor allem wenn du eins hast. Das ist richtig cool. Mhm. Ich weiß noch, ich dachte mir so, okay, meist Pokémon entwickeln sich entweder auf so also Level 30 bis Level 34. Und dann hatte ich früher einen Tauboss äh, trainiert. Und ich habe mir so, oh man entwickelt sich das endlich. Ich habe einfach weitergemacht und weitergemacht. Ich hab gedacht, okay, ich jetzt nicht schlafen, bevor das endlich äh, gelevel, also entwickelt hat. Und dann irgendwann ab Level 36 oder so hat sich irgendwie gesagt, Ich dachte mir so: Ach, oh, endlich, wie cool! <lacht> dann habe ich einfach trotzdem weiter gespielt. <lacht> ja, kann man mal erzählen. Ja, mein PC ist auch sehr emp emp empfindlich, glaube ich. Und ich dachte da auch kaum dran gehen. Das ist geil. Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, wenn ich meinen neuen PC bekomme. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt die Sache ist halt, ich gucke mir immer irgendwie nicht so welche Videos an mit MEIN NEUER PC oder sowas. Einfach, ich weiß nicht. Da fühle ich mich ja selber so ein bisschen so... Oh nein, ich brauche selber auch noch einen. Und die haben einen und da. Ah. Ich weiß nicht, da fühle ich mich so ein bisschen, das ist ein bisschen komisch. Nicht, dass ich jetzt neidisch... Also ich wäre schon vielleicht ein bisschen neidisch. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gucke dir das halt nicht. Aber allgemein gucke ich irgendwie solche Videos nicht. Aber ich. Wenn jemand sagt, ey, guck dir mal das Video an, das ist gut, dann würde ich es doch machen. Aber jetzt von mir aus alleine, so. mache ich es irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht selber wieso nicht. Also ich weiß selber nicht wieso. Wahrscheinlich weil die am besseren PC als ich und ich weiß nicht, wir haben Spaß. Äh, joke. Aber. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Smogan, möchtest du sterben gehen? Ja? Okay, nein? Oh, Als ob der mich jetzt besiegt. Setze Oh... Wollen aber nicht. Okay, du äh. <lacht> ah, die Sprache, Ftw. Ähm, du hast mich besiegt. Oh nein. Ähm. Wir haben noch irgendwie noch so Tränke oder so. Ja, Limonade, das können wir mal benutzen. Warum nicht? Wenn wir eh nie wieder brauchen. Oha! Das hat ja voll viel geheilt! Oha! Das, wusste, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich jetzt nicht gewartet. Ja, lass mal kämpfen hier. Los, los! Lass uns kämpfen! Mal auf in den Kampf! Los! Ja, chill mal. Bitte nur ein Pokémon, das war richtig chillig. Bitte. Ah, vier! Oh, das, oh, jetzt ist das hier doch nicht der, der Folgen, die Folgenende oder was? Aber nicht so cool. Ach, schön, da kann ich kämpfen. Ja, ja mal wieder auf Patex sondern Aber ich will jetzt Patex mal entwickeln. Ich glaube, ab Level 36, da bin ich mir fast sogar sicher, fast. Aber ich will es halt wirklich. man haben wir alle Pokémon äh, entwickelt. Wir müssen weniger Pokémon entwickeln, weil das letzte Pokémon-Team, was wir haben, ich kann ja sagen, das wird sich nicht entwickeln. Ja. Yeah. Ich kann auch mehr mir das mal so überlegt, vielleicht will ich so also ein Team, also Pokémon aus meinem Team austauschen oder so, aber ne. Es gibt ja auch sehr, sehr viele äh, Leute, nehmen ja auch, äh, also fast alle nehmen auch das Starter-Pokémon ins Team. Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, äh, dass Nintendo glaube ich mal, mit ähm, Schwarz-Weiß oder so, den Starter einfach abgelegt hat. Einfach weg, also nicht weggeschmissen, sondern einfach abgelegt hat sorpian transcript: niemals Flügelschlag oder so, keine Ahnung. Und ich habe mir so: Hä, warum machst du das? Aber ja, es ist halt selber sein. es ist so, für den anderen halt die Entscheidung und es hat auch Vorteile. Ich meine, die Starter-Pokémon, es gibt stärkere Pokémon als die Starter-Pokémon, das ist klar natürlich, aber. Ja, wie soll ich denn sagen? Viele sagen ja auch, Pagab Kapodos ist das schlechteste Pokémon, aber hey, ein oh, level, level, level 35, nice. Aber Kapodor kann sich ja auch zum richtig starken Garados entwickeln, was in den späteren Teilen auch Mega Garados kann. Also zu Mega Garados werden kann. Und da. Oh, ähm. Ähm. ähm sind, sind wir noch da? Sind wir noch live? Ich, ich hoffe, es läuft noch alles. Hä? Was ist jetzt los? Oh Gott, mein Simulator, der spielt gleich ab, wie ich sag's ja. Ich glaube, ich, ich speichere gleich lieber ab. Das ist alles verloren, ich habe wieder alles neu machen oder ich kann Bock. zu, yeah! Ja, was ist jetzt schon wieder los? Ohne Witz. Ich habe echt keine Ahnung, wann das liegt. Oh, das ist schlechter, ja, sogar nur die Attacke, die hier so lange dauert. Auf jeden Fall ein das weiß ich. Ja, anscheinend ist die Attacke, die so lange dauert. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich benutze die Attacke auch, glaube ich, kaum. Wie auch immer, äh... Largo wir jetzt nicht beschäftigen, auch wenn die Attacke jetzt nervt. Also ja, sind wir jetzt durch mit der Folge wahrscheinlich. Ähm, ich will nur kurz gucken, was ist denn hier? Was gibt's denn hier, Satze? Das Lass mal sehen, was gibt's denn hier? Ich nur Pokémon. Da unten ist ein Trainer. Noch ein Trainer, noch ein Trainer. Noch ein Trainer. Und hier gibt's einen Trainer. Und und und und. Ihr seht schon, wie lang die Route ist. Hier gibt es ein Item. Eine TM. Welche TM das aber ist, das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Genauso werden wir in der nächsten Folge diese Trainerin bekämpfen und unten die ganzen Trainer schaffen. Und hoffentlich in die Stadt kommen, aber dann nochmal zurück. Zum äh, zur, äh Also wie auch immer. Haut rein, und bis zum nächsten Mal. Ciao.